Oh, das Video hat schon angefangen. Ähm, hier sind weitere fünf Zeitmanagement-Tipps. Tipp Nummer 6 bis Tipp Nummer 10. Wenn du an den anderen Zeitmanagement-Tipps interessiert bist, dann besuche AuthenticGermanLearning.com//Zeit. Los geht's!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 Effektiver als das Lernen einer Sprache. Tipp Nummer 6: Habe immer die Möglichkeit, dir Notizen zu machen. Ideen kommen zu allen Zeiten. Lese auch regelmäßig deine Notizen und lass Taten folgen. Tipp Nummer 7 Organisiere deine E-Mails nach deinen Prioritäten. Ich empfehle Inbox von Google. Damit kannst du E-Mails abhaken, ohne sie zu löschen oder sie vertagen, sodass du später nochmal erinnert wirst. Tipp Nummer 8. Wenn du dich mit Leuten triffst, Stelle sicher, dass das Treffen für dich auch nützlich ist. Das ist sehr wichtig. Achte darauf, dass die Zeit sinnvoll gestaltet wird. Und natürlich möchtest du dich ab und zu mal mit Freunden treffen und so. Das ist auch nützlich. Das fördert auch deine Ziele. Ja? Wichtig ist, dass du dich nicht mit Leuten triffst äh, und die Zeit ist eigentlich vergeudet. Wichtig ist, dass du auch solche Treffen möglichst schnell beendest. Für manche Leute ist es schwierig zu sagen, okay, vielen Dank, äh, schön, dich gesehen zu haben, ich muss jetzt gehen. Ja? Für viele Leute ist es schwierig zu sagen, okay, jetzt ist es genug für mich? Ich äh, bin hier fertig. Ich möchte gehen." Ja? Es ist wichtig, dass man Treffen nur so lange macht, wie es auch für einen nützlich ist Beziehungsweise, wenn man anderen Leuten hilft, ist es ja auch für dich nützlich. Tipp Nummer 9. Lehne jede Aktivität ab, die nicht deinen Zielen entspricht. Ja? Allerdings kann es natürlich auch sein, dass äh, dir manche deiner Ziele nicht ganz bewusst sind. Bei einer Freundschaft zum Beispiel, da möchtest du zum Beispiel auch Umzugshilfe geben und äh, das entspricht auch deinen Zielen, weil du dir eine gute Freundschaft wünschst. Ja? Also lehne jede Aktivität ab, die nicht deinen Zielen entsprechen, aber Freunden helfen und äh, sich mit Freunden treffen entspricht ja auch deinen Zielen. Tipp Nummer 10. Konzentriere dich auf die Tätigkeiten, die die meiste Wirkung haben. Ja? Hüte dich vor dem Perfektionismus. Oft reicht es aus, eine Tätigkeit nur bis zu einem bestimmten Punkt zu erledigen. Ja? Oft ist es nützlich, nach einer Weile abzubrechen und zu sagen, okay, ich bin hier fertig und äh, dann sparst du ganz viel Zeit. Hüte dich vor dem Perfektionismus. Du musst eine Aufgabe nicht perfekt erledigen und das ist, was gemeint ist. Wenn ich sage, konzentriere dich auf die Tätigkeiten, die die meiste Wirkung haben. Wenn eine Tätigkeit gut genug erledigt wurde, dann ist es oft ausreichend. Du musst nicht noch viele Stunden investieren, um es perfekt zu machen. Das waren Tipps 6 bis 10. Vielen Dank fürs Zuschauen.